Hi. A -a ich bin heute auch am Start. Heute Bleh. haben wir kein Leben und ich Was? nehme mit Kentasia auf. Du nimmst gerade mit. Weit wir auf unser. Weil wir auf unser, Pro auf. Genau, weil mit wir auf Niveau runtergehen müssen. Du bist mega laut gerade. Hallo. Ja. Bis Hallo? Hallo. Ja. Du? Willst du alle Beste sein? Ja, aber nur so wie keiner vor mir war. Okay. Ähm, schaut mal dein Wallpaper Engine. Wir machen mal ein bisschen was lustiges da. Hintergrundbild mm, ändern. Engine. Ähm, ich habe hier schon ein bisschen mm. was vorbereitet. Und zwar einmal oh hier das God. mega gute Hotel Mario. Das können wir uns mal angucken. Oh nein. Let's Oh was yeah. The Princess to over ich hintergrund ist am besten. höre dich nicht, ich höre mir gerade das Intro an. Die mps Die Kumpanigen sind, I have taken over oh, the bike from Kingdom. Und oh, der ist zwei, mein Sohn. Oder ich habe noch ähm, eine Katze, das ist auch noch cool. Mario? Hast du auch eine Katze? <lacht> Hol, hol dir mal weil die Katze, die, hab, die ist mega witzig. Ich habe aber einen dicken Schwanz. <lacht> What the ja. Fuck? Was, was, was? War's? What the fuck? Das was hab die ich auch! Das, das, das, das, das Einfach eine Katze. Einfach nur Katze, Junge. Und das Video wird nicht die groß Katze. geschnitten, weil wir, wie gesagt, auf unser Niveau runtergehen müssen. Deshalb ist das Video die auch die mit einem Toaster, Toaster aufgenommen worden. Geschnitten. <lacht> <und> <lacht> <lacht> Wo ist der Unterschied zwischen Taser und dem Toaster? Der Toaster kann toasten. Oh! God. Oh shit! Den Katze rast auch schon so aus. Oder was, also, ich hab das Beste der Besten. das hast du auch. Mach mal, hörst du mich, hörst, hörst mich ich noch? Hörst mich ja. noch? Hörst du mich? Hörst du mich? Ja her. Komm, mach mal den Fidget Spinner rein. Ich mach mal den Fidget Spinner. Die ich App kostet den übrigens 3 bis 4 Euro. Oh ja, der Fidget Spinner. Willkommen, willkommen ja. auf unser Niveau. Pfui. Yeah. <lacht> Wieso macht mir das Spaß? Ich weiß es nicht. Alter, wie das aussieht. Ui. Ich habe meine Mausgeschwindigkeit so hoch, dass ich gar nicht sehe, dass der sich dreht. Der dreht sich so schnell, dass ich es das gar nicht sehe. Das <lacht> das ist ist wirklich so, Wirklich, die Farben. Die oh, Farben das ist mega so cool, das Interactive Flute, das mag ich. Das voll. ist mega epilepsie mit den Farben. Das ist mega cool, das ist. Nee, du. Ich. Das ist, Ach, das ist mega cool. Die App heißt. Das uh, ist von Steam. Das ist um, Wallpaper ich Engine. Mich. Kostet 3 bis 4 Euro. Hast du, noch gar, hast du noch gar nicht. Das ist. was so heißt Was habe ich noch gar nicht? Auch gar nicht ja, erwähnt. Nee, ich weiß. Deshalb sage ich ja noch mal. 10 Es laggt aber, wenn ich das mache. Ähm du musst. Du, du Tanz wäre hier ein bisschen dude Mario. Tanzverbot. ach Mann. Nee, ich mache trotzdem. Do the Mario. Oh mein Gott, es gibt Pepsi Man, man. Uh, Wallpaper. du the Mario, take Pepsi Man. Und dann Pepsi Man. Was es gibt ein Pepsi Go, it's Man it's davon? Ja, yeah. Pepsi Man 1080p. Pe warte, Pepsi Man? Pepsi Man 1080p. Pepsi Man. Ich habe hier <lacht> nur das ganze. Da steht bei mir nur Pepsi Man drauf. Du musst auf Workshop, dann Pepsi, dann ist das so ein Stern, dann Man 1080p. <lacht> Dankeschön. Pepsi Man! Aber dann download ich mir das eben. Wäre natürlich cool, wenn ich jetzt Geld dafür bekommen würde, aber das tue ich leider nicht. Pepsi -Man. Pepsi -Man. Alter, das ist laut, Digga! Oh, hey, du kannst die Lautstärke du? Pepsi, -Man, Pepsi Man, Alter! Pepsi -Man. <lacht> <lacht> Hey, das ist so geil, so geil, so geil. geil. <lacht> <Pepsi -Man. lacht> so geil, junge Pepsi Man. Da -da -da -da -da -da -da -da. Pepsi Man. Let's play mit Aufwand, Mike Pizza. Ja, genau. Das ist mein Motto. Let's play mit Aufwand. Let's play some Ophans. Ja. Mike Bisa 2017. Nein, so die, so, die Beezer, warte, wann habe ich meinen Kanal? Mike Beezer um, 2017. <lacht> Aber für Let's den Rest machen Ophans. wir mal. What? Das finde ich auch mega cool. Interactive <lacht> Racing. Das ist so ein Space Racing. Das kann man, kann man hier so bewegen. Oh, das Slack gerade. Vielleicht also, drücke, dann... Was? Oder wir können ja wohl machen, du zeichnest jetzt mal eben was und ich gu wir gucken dir zu. Ich zeichne dir mal, mal. Mal mal einen Fernart. Okay. Warte, warte, ich guck dir dann auf, ja, auf Discord zu. Ich hab so ein aufwendiges Bild. Okay. Beim Beenden. Oh nice. Siehst du das? Warte, wenn ich was zeichne, siehst du das? Siehst oh, du, das hast du diesen schmeckt. Strich gesehen? Ja, ja, warte. Ähm, ist so ein bisschen schwierig jetzt mit Kentasia. Oh Bei Kentasia ist jetzt nicht alles angezeigt. Also unten da, die Schrift wird nicht angezeigt, aber ansonsten das Bild, ja, das sieht man. Oh ja, oh. Echt gutes Zeichnen, Junge. Mhm. Okay, nein. <lacht> nee. Was soll ich, Was, soll ich Was hip ist ähm, das muss Roblox? Roblox. <lacht> oh. Oh. <lacht> du Mistgeburt. <lacht> Guter Mr. Steve. Oh. <lacht> okay, ich mal Roblox. Oh. Hi guys, I'm Steve. Ganz professionell erstmal. <lacht> oh. Ich kann ja gleich mal Roblox okay, spielen. <lacht> okay, okay ich, ich, ich, ich zeichne jetzt Roblox. Warte, jetzt ich es kommt ich paste und dann sagt er, ich habe zu zeichnen. Nein, schön. ich muss es mal gucken, wie das aussieht. Oh mein Gott, es ist das schwer, das zu zeichnen. Das geht ja gar nicht mehr. Ich muss erst mal rausschneiden. <lacht> ich zeig dir jetzt, wie schwer das ist, das zu zeichnen. Oh! Nee, warte. Wow! Warte. Das mhm. sieht wirklich, es sieht genau so aus. <lacht> ist einfach so. Es sieht genauso musst aus. Du, da, du musst daneben schreiben. Uh. Uh. Uh. <lacht> Warte ich mal noch gelb. So. Perfekt. Ja, es die Piste ist eins zu eins. Es ist dasselbe. muss jetzt? Und jetzt halt jetzt daneben eins und so eins. So. Passt. Okay. <lacht> <du> eins und <lacht> Nee, lass. Zeig dir, zeig dir mal ein dsl modem ich mal jetzt mal eins und eins. Äh, passt doch. Und eins. Das andere Eis ist voll. Nee, das ist eins und andere. Ja. Ja, lass so. Eins und eins. Was können wir noch? Ähm, DSL-Modem. Mal ein was Sandwich. War ein D -D -D Warum soll ich jetzt? Nein, ich meine DSL-Modem. Ach so. DSL Empfang. Sogar hier oben. <lacht> DSL-Modem. Nicht wundern, du wirst gleich erkennen, was es sein soll. <lacht> Ist Hallo, das, das ist.. Ray, oder was? Junge, ich bin doch noch nicht. Mach eine fertig. Pistel. Das ist doch bestimmt eine Pistole. Du bist so eine Missgeburt, ohne Witz. Das ist doch eine Pistel. Lass mich doch mal zu Ende zeichnen, Missgeburt! <lacht> Willst du das Uhr schießen oder? Voll gute, voller gute Kontraste. Nee, ich mag das nicht, wenn du mich so verwirrst. <lacht> war das denn eine Piste? Nein, was, war was, das? Malen. was soll ich jetzt malen? Äh, was lass mich überlegen. Mach du, <lacht> du okay. da. Mach das nein, nicht Nein, nein, nein, lass mich das machen, okay? Sei jetzt besser. Nein! Ocean Man! Take nein. me by the Hand! Bizarre Kannst du mich bitte zu Ende malen lassen? Du es nicht mal. Nein, es ist so schön. Ich mache, ich mache das was oh, Sie sehen, sehen Sie einen schwarzen Strich. <lacht> ist ist ein Ohr. ist ist eine Spitze. Ist ist ein Vogel. Ist das, ist das Simpsons? Ist das, ist das Pipi? Ist das, ist das eine Krawatte? Ist das? Ist das? Äh, äh, What the fuck? Na, <laughs> Was ist? Wenn is du region? weißt, was es ist. Wenn du weißt, was es ist, dann is ist es. Ich will eine Nein. Was ist das? Was wird das? What? Wenn du weißt, was es crash ist. Crash Bandicoot. Warte, wenn du weißt, was es But ist, dann ist. Ist es Crash? Du musst wissen, welches Meme das is ist. Es ist. Warte, ich muss es zu Ende zeigen. Wow. Seine Augen gucken zu böse, um War zu sein. Und sie gucken zu weit nach links, ein bisschen weiter nach rechts gucken. Jetzt Achso, du bist so Crash zeichnen, okay. Wow. <lacht> das nehme ich dann als Thumbnail. <lacht> ja. ja, Mann. Ja, ich nehme das dann als Thumbnail, Junge. Ich male da noch Farbe rein, mit. es... Wow. <lacht> Geil. Perfekt, ne? Warte... Super. Weißt du, was du von dafür, für mich, für, für, dafür bekommst? Was? Dafür bekomme ich den Designer-Rang auf deinem Server. <lacht> ja! Das, guck mal, was ich gesendet habe. dafür Das bekommst du. Perfekt. Und wir gehen das muss hier ganz im kommen. Hallo, das ist perfekt. Ich weiß doch so gar nicht, was du gegen den Bild... Soll ich das hast, wirklich ne? als Thumbnail <lacht> nehmen? Ja. Okay. Ich verstehe nicht, das ist Das perfekt. ganze Bild oder nur Crash? Das ganze Bild. Okay. Ja, da muss aber viel mehr zeichnen. Ja, mach ich ja. Das ist... Das Bild ist perfekt. Mhm. So gut. Mit Paint kann man halt gut zeichnen. Mit Paint.net. Ja, mit dem Toaster. Reicht doch. Hallo, Paint.net ist voll das gute Programm, okay? Mam, okay. Damit mache ich alle meine Thumbnails. Das hat eben so schlecht Spaß. <lacht> Spaß. Er sieht eigentlich ganz okay aus. Wow. Warte, What? ich habe diese komischen Haare da oben mal. Was musst du jetzt noch machen? Kolorieren, weil Farbe und so. Farbe rein drin. Mama, als nächstes, ähm... Fuck. Äh, die Tingo's Gra. Oh. <lacht> <lacht> Den Tingo's... Oh, oh. Oh, oh, oh. oh, fuck. Hallo, ich muss hier erstmal meine Künste wieder... Ja, deine ja, künstlerischen Fähigkeiten. Meine Künstler, ja. Ah, übrigens Leute, klippt alle auf meinem Discord-Server rauf. Ist ein echt cooler Server. Dann gibt es voll wenig äh, aktive Junge, no, du, du wirst voll zum Sky-Guy, du Missgeburt. <lacht> Wieso? Ich verkaufe jetzt ja. aber wenigstens nicht für, eine, für 200 Euro. Ich, ver ich verkaufe meine Ränge nicht für, äh, für 150 Euro. Dann mache ich das auf ich 200 Du meinst Euro. für 200 Dann mache Euro ich, ich Rabatt, auf, äh, dass es wieder 150 kostet. So was mache ich. Nicht. Oh, okay. Wow. Fuck, das eine Ohr fehlt beim War. <lacht> Nein! Oh, okay. Nur noch kolorieren. wie ich okay. <lacht> hab'n. Bandicoot repariert. Bandicoot tauscht aus. Boah! Wow. <lacht> gut. Okay, weiß, jetzt kennst noch? du schnell neues Intro. Okay, jetzt die Tingo's grrrr. Die Tingo's grrrr. Pop, pop, pop Du musst mitsingen, Junge. Junge. Junge. <lacht> pa pa Papa Papa Papa pa Papa pa pa pa pa pa es du pa pa pa pa pa pa pa pa pa ja, hab ich doch gesagt, das liegt an meinen Zeichenkünsten. Was ist? LOL. LOL Gleich zeichnest du und gleich zeichnest du mich noch. Okay. Und dann so also eine Mischung aus ich und eine Katze. Das wird noch mein neues Profilbild für den Tag. Oh Gott, das ist schön. Das wird schön. <lacht> Was ist das? Sieht aus, als hätte ich eine Nase so eine Bananenstaune, Alter. Sie ist so ein Ban <lacht> Siehst du das? Das ist wie so eine Banane, Alter! <lacht> okay, warte, warte, warte! Warte, das muss ich. <lacht> Was ist das? Das ist braune an der Banane. Warte. Die ist verfault, Alter. Donkey Kong wird sie nicht mehr essen. Nein, oben ist doch immer das Braune an der Banane. <lacht> Oha, was ist denn für Bananen, Junge? <lacht> oh ja, geil. Nee, die sind zu braun, Warte. Oh Hier mein Gott, ein ganz normaler so Eintracht Bananennase. Die verfault wurde. <lacht> die, die. Ja, meine ich... ich. Ja, du, ich dachte, du zeichnest dich gerade selbst. <lacht> den Dingos nach ja Papa. pop pop skidipipop boom boom what the Scrap. fuck was <laughs> you get me you man's not hot Wieso? <laughs> du? er ist nicht so hot <laughs> was hat er für ein pimmelkin <laughs> ohne witz hat ein pimmelkin <laughs> <laughs> nein lass das, lass das aus, lass das raus nicht machen, nicht machen, Junge. Du musst mir das Bild dann senden, dann mache ich es als Profil, als, äh, nicht als Profil, sondern als ähm, Thumbnail. <lacht> <Das> ist... <lacht> Warte, ich muss die Cappy erstmal mal malen. Eine Cappy hat der? Ja. Ach, stimmt. Das soll ja noch äh, Mansour Tot sein, ne? Ja, Big Chuck. Er Sieht überhaupt nicht aus wie Big Chuck. Das ist voll die Beleidigung, voller Rassist, Alter. Das ist total Big Shock. Nein, Alter. Doch, das Dingos ist. Ding grrrr. Lass doch, ja, lass doch, lass doch. Perfekt. Oh, eine schwarze Cappy will er sie Das sieht doch gut aus. Und jetzt mach eine Kappe oben ein Auge rein. So im Odyssey. <lacht> okay, mach ich gleich. Aber jetzt kommt Super. Das ist Cappi, Alter. Der ist ja mega fett, der Typ. Das <lacht> nein! Der ist mega fett doch! Das sieht von der AOHA! Sieht aus wie Demoman aus äh, Team Fortress irgendwie. Ich, ich, ich hab das Spiel nie gespielt. Was? Hast du nie Team Fortress ge. Oh Gott! Geh nicht erhängen, Alter! Das Ding muss. <lacht> Hallo in Comic fans weil wir müssen ja auf unser Niveau bleiben. Ja, genau! <lacht> okay. Perfekt. Jetzt dich, ne? Ja, da drunter. Nicht mit ja. zusammen mit einer Katze fusioniert. Das, das ich kann nicht fusionieren. Ich bin nicht keggy. Oh. Warte, okay, warte. Mir Stimmt. hat mal jemand in der Schule gesagt, wenn ich wenn ich atme, hört sich das an wie eine Katze. Das, das war ein schönes Kompliment für mich. <lacht> oh fuck, ich muss es ein bisschen. Mein über sein nicht vorhandenes Leben. What the fuck? Perfekt! Was? Das ist das da, Alter. das sieht wohl geil aus. Halt! Das, das sieht wie unser neues Niveau aus, Alter. Nivea o oh. Nivea! Nee, Nivea U! Das neue Spiel. Nivea U kriegt doch noch Spiele. Oder Nivea Was? Switch! Bitch! <lacht> Bitch! Oh scheiße, hab Bitch, ich jetzt Bitch, ich fahr den, den Switch-Wagen. Oh, wow. <lacht> What the fuck, was ist das? Was, du? Was zeichnest du da, Junge? Dein Die ist Schönst. ja voll auf Crack, Alter. Die ist ja mega-aggro. <lacht> Passt jetzt gut zu mir. Mal, ihm noch einen Toaster aufs Gesicht. Passt schon. <lacht> What the fuck? <lacht> oh, Half. I'm going to rape you. Das sieht so lol aus. Das sieht so LOL, LOL, lol aus. Mann, das ist so lil. Sos. Was machst du, Alter? Was wird das? Was das? Soll ich das ein ehrliches Profilbild nehmen, Junge? Nein. Wieso du machst nicht? das nur als Thumbnail. Weil das wunderschön ist und wunderschöne Dinge darf Mike Pisa nicht als Profilbild machen. Aber ich wills krass. <lacht> Alter. Nein, was machst du, Junge, was machst du denn? Warte. Nimm. Geht doch. Oh yeah. So im Rhein, Baby. Ich bin so ein racist Nigger. Ja, ein Racer. Ein Fahrer. Ein. <lacht> <lacht> Ach du Scheiße. Mike Bisa. Dafür krieg ich mir einen Designer-Rang. <lacht> Auf oh. dem Max-Level, Alter. <lacht> <lacht> das sieht so geil aus. Mit seiner Bananennase oh. und seinem Lippen. Oh. Big Shuck. Gib ihm Manson Hot. <lacht> ich hätte Teppel zu Jacket. So so Hot. Weiß ich nicht. Ich hab ne geile Idee. Ich hab ne richtig geile Idee. Keile? Was ich da im Internet gefunden hab. Oh Gott, warte oh, ich mal wieder Vollbild. Okay, bin ich mal gespannt, was du jetzt machst. Nee. Warte, ich muss es dir schicken. Guck mal, was ich im Internet gefunden hab, warte. Da. <lacht> das kann Was ist das? Ich schicke dir, schick dir den Amazon-Link. Das ist eine latex Latexmaske. Das ist eine Maske. Ja, für Nacht. Für 18,49 Euro. <lacht> Hole ich mir ein Unboxing. Bestellen sie <lacht> innerhalb 22 Stunden und 26 Minuten per Premium versand an der Kasse. <lacht> Was soll ich jetzt noch malen? Two Irgendwas two passt da noch hin. Minus 1 ist 3 quick mess. Everyday, mess is in ich, the block. Was soll ich jetzt noch malen? Weiß ich nicht. Was war's? <lacht> ja, so klein kleines... Und dann mal noch so ganz irgendwo so eine Ecke, so eine Illuminati. 2 plus 2 ist 4. Minus 1. That's 3 quick mess. Nein, mach einfach ein Gleichzeichen. 2 ist okay. Und dann schreibst du noch ein Math. mit Caps. <lacht> ne, warte, ich habe eine bessere Idee. So, nachdem mein ich PC abgestürzt ist, sind wir wieder da. Und äh, wir haben ein bisschen weiter gemacht. Und wir sind fertig geworden ja. mit, dem, mit dem Bild, ne? ne? So, ja. so, so, soll ich das schon zeigen? Soll ich zeigen? Ja. Okay, ich zeig's mal. <lacht> Big Shack. Das ist ein wunderschönes Bild, wie man hier sehen kann. Ich glaube, wenn man bei dir voll mit. Mhm. Obwohl, nee, egal. Also auf jeden Fall haben wir hier um The Tingos Grrr. mit Big Shack. Quick Maths. Er hat äh, seinen okay hand Ein F F F äh, ein Spin-Fidget mit einem Lacher-Emoji innen drin. eine <lacht> 100. 1 in 1 hier ganz kannst du mal ranzoomen an der Ecke. Kannst, ja, warte, warte, ich geh mal zu dir rein. So, jetzt zoomen wir da. Oh. Spudermann zusammen mit Illuminati haben wir dort. Ja. Das ja. Ist, ähm, Dann haben wir, warte, oh, es gerade, okay. Also, da haben wir Mike Visa. 2K17 Trenz. Ja. Dann haben ich War und dann <lacht> dieses lila Depp-Emoji. It's okay to be gay. Despien <lacht> gleich Trick <Shrekart. lacht> Das finde ich so ja. geil. <lacht> Ey, du bist so ja, motionless, Alter. Was ist mit dir los? Bist ja. So langweilig. So ist war das so anstrengend für dich, das zu zeichnen? Nee, das war voll easy. Okay. Ja gut, da würde ich, ich meine, sagen. Ich meine, guck dir die, guck dir den Donkey Kong an, Alter. <lacht> ist Donkey Kong. Guck, guck dir diesen Donkey Kong an, Alter, mit dieser Banane. Oh, Banane Er hat doch unten eine Banane. Don, aber das ist doch besonderes. Donkey Kong. Oh. Gott, <lacht> fuck. Senpai. What? Senpai. wir haben das echt gut gemacht, findest du nicht? <lacht> okay, 17. Das ist Prinz. aber das. das, das Geh mal auf, auf das Budaman Illuminati. 1 <lacht> und 1. Hat er auch selber gepixelt natürlich. Oh. Wenn bei ihm was nicht richtig läuft, verbessern wir nichts. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe es hat euch gefallen. Alle liken, alle abonnieren, sonst bringe ich euch um. Und äh, ja, tschüss. Sure. The thing goes grump, and the poop, poop, boom, boom, boom, You done know big <laughs> Yo, yeah, yeah. All right.